Guten Morgen meine Lieben. Ihr wisst ja, dass ich kompletter Menschenliebhaber bin. Das bedeutet, ich liebe jeden Menschen. Nicht, dass ich mich mit jedem Menschen wirklich ja, gut auseinandersetzen kann oder gut klarkomme, aber ich liebe die Menschen. Und ich liebe auch meine Feinde. Und ich habe auch äh, für Menschen, die sehr böse und sehr aggressiv auftreten, sehr viel Mitgefühl und spüre... Immer selbst online deren Leid und finde eben dadurch mit jedem Menschen irgendwo eine Basis auf der ich fühlen kann. Und jetzt möchte ich diese Basis auch für mich körperlich manifestieren und jeder von Euch ist eingeladen ein Teil von mir zu werden, doch bevor ich zu diesem neuen Projekt komme ja noch ein Hinweis an äh, Go out of fashion und andere Kommentierende, äh, ja, denen ich scheinbar nie antworte. Wenn ihr in Euren Privatsphäre Einstellungen festgelegt habt, dass nur Freunde Euch antworten können und das ist oftmals auch je nachdem wie ihr Euch registriert habt die Standardeinstellung, dann kann niemand auf Euren Kommentar antworten. Und gerade bei äh, Go out of fashion der nun in letzter Zeit sehr häufig äh, kommentiert hat, tut mir das natürlich leid. Weil ich würde gerne antworten, aber ich kann das nicht tun. Und das passiert auch in schöner Regelmäßigkeit bei sehr, sehr vielen anderen, dass ich eben nicht auf Fragen oder Kommentaren eingehen kann, weil die Menschen in ihren Privatsphäre-Einstellungen entsprechende Optionen angeklickt haben. Ähm ja, generell finde ich ja, dass diese ganzen Privatsphäre-Einstellungen abgeschafft werden sollten bei äh, ja, YouTube, Facebook und Co. Bei diesen ganzen Medien. Denn sie sind soziale Medien. Viel zu, häufig, viel zu häufig verstecken sich diese Menschen hinter ja, einem einem anonymen Nutzernamen und einer Fassade und nutzen nicht das Internet, um sich eben komplett anderen Menschen auch zu offenbaren und öffnen zu können und damit eine Verbundenheit zu kreieren. Das ist ja gerade die Chance, durch das Internet diese vielfältigen sozialen Kontakte zu nutzen, für eine, ein sich begegnen, für ein sich ja, öffnen gegenüber den anderen. Aber zum Thema Offenheit habe ich ja erst vor kurzem ein Video gemacht. Das findet ihr ja wie immer oben in den Infokarten. Also nun zu meinem Projekt. Wie kann ich andere Menschen auch körperlich zu einem Teil von mir machen? Also eine Manifestation meiner menschenliebenden Grundeinstellung als neuronalen Anker in Phasen einer Entfremdung meiner Ideale generieren. Und äh, da ich schon immer mal meine Frisur neu gestalten wollte, habe ich mir gedacht, ich mache mir einfach Dreadlocks. <lacht> ich werde zwar aufgrund meiner dünnen Haare und dass ich mir quasi schon 3 Viertel meines Haupthaars abrasiert habe, jetzt nicht den klassischen Dread, äh, äh, ja, Dreadlock, Dreadlock Look. <lacht> das ist gut, Dreadlock-Look darstellen, aber ja, um irgendwas Klassisches oder Gewöhnliches geht es mir ja meistens sowieso nicht. Ich werde einfach von allen Menschen, denen ich begegne oder die mich kennen und die das gerne möchten, einen Teil ihrer Haare in meine Haare mit einflechten. Ich habe zwar keine Ahnung ob das irgendwie begrenzt ist, aber ich gehe auch nicht davon aus dass ich 2 Tonnen Haare zu verarbeiten habe, sondern dass ich eben einfach ja immer nur meine Locke oder eine Strähne oder ein einzelnes Haar eines anderen Menschen in den Duett mit reinhegeln muss, sodass ich dann irgendwann Haare von hunderten Menschen auf meinem Kopf trage und dadurch die geistige Verbindung die ich ja eben mit dem Menschen ständig spüre auch körperlich ausdrücke. Ich habe jetzt angefangen bei Freunden und Familie Haare zu sammeln und schon einiges zusammen und fange nun an das alles einzuhegeln bzw. habe es schon eingehegelt. Also wenn ihr auch einen Teil von meinem Körper werden wollt, dann sendet mir einfach eine Locke oder eine Strähne von Euch und ich werde sie auf meinen Kopf mit einhegeln ja, und Euch beim Schlafen, beim Kacken, beim Sex oder beim Essen immer mit mir haben. Ich weiß, der eine oder andere, insbesondere Frauen, haben da eine für mich nicht erklärliche Abneigung oder sogar einen Ekel vor Haaren, aber ich kann ja nicht den Menschen oder die Menschen lieben, aber die Haare der Menschen nicht. Das macht keinen Sinn. Ich finde das äh, ja, gerade spirituell äh, durchaus ein sehr, sehr interessantes Projekt. Daher, ja, wie ihr ja wisst, alles aus Energie besteht. Beziehungsweise 99 9,9999% äh, Ja, ist es so. Und da bekomme ich von euch eure Energie und übertrage diese in meine Aura. Und wer weiß schon, was dafür Effekte auf mich zukommen werden. Ne? Meine Adresse findet ihr ganz unten in der Infobox. Da ganz unten, da könnt ihr, auch, wenn ihr auch Brief schicken wollt, manche schreiben mir immer noch gerne Briefe. Ganz unten in der Infobox ist immer meine Adresse. Äh, ja, schickt dann einfach einen Brief und ein paar Haare von euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch euren Namen dazu schreiben. Ist aber relativ irrelevant. Ich mache es einfach rein. Ihr könnt mal ein paar Grußworte oder so, was auch immer. Auf jeden Fall äh, würde ich mich da sehr freuen, wenn sich da einige beteiligen. Denn umso mehr Haare auf meinem Kopf zusammenkommen, umso schöner ist das für mich. Also nicht nur wegen der Haare, weil äh, das ist sicherlich begrenzt, aber einfach dieses Gefühl. Und wenn sich jemand im Übrigen gerade lange Haare abschneiden will oder noch alte Dreads zu Hause rumliegen hat, dann nehme ich die natürlich auch gerne. Ne? Also, um meine Haare zu verlängern oder, oder noch mehr Haare anderer Menschen einhegeln zu können. Weil... Äh, ich habe jetzt nicht die optimalen Haare vor Jets und ich, das wird auch, sage ich mal, jetzt keinen Modepreis gewinnen. Dann geht es halt wirklich ums Prinzip und äh ja, und von daher, dass ich möglichst viel Haare auf meinen Kopf bekomme. Und das nicht, weil ich irgendwie Klatze bekomme, als könnte man auch wieder denken als Mann. Nein, sondern wirklich äh, das, weil ich viele, viele Menschen auch körperlich in mir vereinen möchte. So. Und äh, so eine Idealvorstellung wäre eigentlich, von jedem Menschen auf, auf dieser Welt Haare zu tragen. Und so meine Liebe wirklich zu allen Menschen symbolischen Ausdruck zu verleihen. Das ist natürlich utopisch. Aber vielleicht hilft es euch, mein Grundgefühl bei diesem Projekt ja, in irgendeiner Weise zu verstehen. Was haltet ihr von dieser Idee und wie findet ihr den Gedanken, eure Haare auf meinem Kopf getragen zu sehen? Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und noch mehr darauf, wie viele Menschen ein Teil von mir sein werden wollen. Und sekundär, sekundär natürlich auch, ähm, ja, wie ich dann auch irgendwie aussehe. Aber meine fehlende Eitelkeit äh, ist da sicher ziemlich hilfreich, denke ich mal. Also, ich bin gespannt und wir sehen uns. Euer Christian, tschüss.